Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder ganz viele kurze Telefonate mit, naja, nicht ganz so seriösen Firmen, um es genau zu sagen, eigentlich nur mit Kriminellen, die alle vom Finanzmarkt anrufen und uns wieder das Blaue vom Himmel versprechen. Tja, und wir haben auch wieder was mit dabei, wo man unser Geld auf dem Finanzmarkt gefunden hat. Hört selbst. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, bei welchen Firmen ihr besser nicht investieren solltet. Guten Tag. Hallo Herr Katz, mein Name ist Matthias Zimmermann und ich bin eher persönlicher Account Manager heute. Heute, okay. Äh, Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Heute. Äh, also, also ich habe auf unserer Trading-Plattform registriert, deswegen rufe ich Sie an. Wir bieten drei Angebote an, ja. Äh, erstes Angebot ist äh, unser Finanzberater. Es ist äh, natürlich ein Mensch, der mehr als zehn Jahre Erfahrung in diesem Bereich hat. Und äh, ja, er, er kann jederzeit sich helfen und äh, alles zu so erzählen, äh, was sie wissen möchten und so weiter. Äh, zweites Angebot ist äh, unsere Online-Kurse für die Kunden, die äh, auch ja, die auch mehr in diesem Bereich wissen möchten. Äh, es gibt dort verschiedene Videos und so weiter. Äh, letztes Angebot ist äh, ein automatisiertes Training-Software. Es ist äh, ein sogenanntes Board. Also ja, er kann äh, ja. Ah, Handelsboot? Ah, Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Ja, entzückend. Klingt ja sehr kakalatastisch. Ah, können Sie bitte nochmal das wiederholen? vorne? Ja. Sie haben ja da gesagt, Sie bieten da auch Kurse an. Haben Sie da auch einen Deutschkurs? Ja. Ja, da sollten Sie mal hingehen. Um, okay, vielen Dank. Ich bin Bitte Bitteschön. Ah, was noch? Was denn? Sonst nichts weiter. Ich hab nur eine Empfehlung ausgesprochen. Entschuldigung, was? Nix weiter, ich habe nur eine Empfehlung ausgesprochen. Um, okay, uh, also, letztes Angebot ist uh, automatisiertes Train-Software. Es ist ein sogenanntes Bot. Uh, dieses Board Bot kann uh, Handel ja. für Sie, ja, uh, wenn Sie schlafen zum Beispiel und so weiter. Ja. Äh, bei uns können Sie mit äh, 250 Euro anfangen, mit äh, 500 Euro und mit 1000 Euro. Ist ja stark. So viel Auswahl, da weiß man ja gar nicht, was man zuerst nehmen soll. Äh, was bitte? Vielleicht so viel Auswahl, ist ja stark. Äh, Verbindung ist ein bisschen schlecht, weil, äh, ja. leider kann ich nicht deutlich verstehen. Müssen Sie mal einen Finger aus dem Fenster halten, vielleicht ist die Verbindung dann besser. Äh, Hande, so. hm? können wir besser per WhatsApp äh, kann ich besser per WhatsApp schreiben was nee. ist das wird wohl nee? nicht mit der Festplatte, hier da haben wir kein WhatsApp äh, wahrscheinlich äh, per E-Mail den E-Mail ne den habe ich entlassen äh, Entschuldigung, e -Mail was? mail habe das hier mit dem Spaden gemacht und da war dann war dann immer voll und dann habe ich gesagt ach, das brauchen wir nicht mehr äh, aber ich habe ich habe hier eher E-Mail Adresse Uh, Mario.card uh, gmax.net, ja? Ja, habe ich entlassen. Ja, okay, dann uh, schreibe ich jetzt uh, per Mail, okay? Ja, aber habe ich doch entlassen, den Emil. Der war zu uns zuverlässig, der hatte immer mit dem Sparraum gemacht. Wir waren, wir waren immer beide voll. Da ich ich verstehe doch noch. nicht, Entschuldigung. Ja, aber wie gesagt, da war ja noch das mit dem Deutschkurs. Ihre Firma bietet doch sowas an. Uh, was bitte? Ja. Kann ich Ihnen sonst irgendwie weiterhelfen? Kann ich ja noch eine Empfehlung aussprechen. Äh, können wir ein bisschen später telefonieren, wenn, äh, Verbindung, äh, besser wird? Wie gesagt, Sie müssen doch nur den Finger aus dem Fenster halten. es doch besser. Was? Was bitte? Mit dem Finger. Klappen Sie mal das Fenster an und halten Sie mal den Finger raus. Vielleicht wird die Verbindung dann besser. Funktioniert beim Autofahren auch immer. Oh, mann. Warte. Äh, Faircard, äh, leider kann ich nicht verstehen. Am Mario Kart. Sie was sieht man, bitte? Liegt da im Hintergrund. Die klingt ja so, als würde die gleich abkalben. Als hätte den Braten in der Röhre und presst den so alle aus. dann so das braten fertig. Kann ausgepresst werden. So klingt es. Äh, ich schreibe jetzt äh, eine E-Mail innen, weil ich kann nicht, e dort den nicht brauchen Sie nicht mehr verstehen. schreiben. Der E-Mail ist nicht mehr da. Der ist entlassen. Bis bald, tschüss. Für Betrüger. Ja, da gibt's glaube ich gar nicht mehr so viel zu, zu sagen. Also ich glaube, dass der hier uns nicht verstanden hat, das hat er ja nur selbst gut bewiesen. Also ich finde es immer wieder einfach nur erstaunlich, dass solche Leute überhaupt Erfolg haben. Tja, aber das ist ja das Dramatische. Genau solche Leute haben Erfolg, uns hier ordentlich auf Masse zu bescheißen. Ja. Und da kommt dann sowas bei raus. Einfach ein absolut sinnfreies, wahnsinniges Gespräch, was von vorne bis hinten überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber schön, dass da die Musik wieder auf voller Dröhnung läuft. Tja, da weiß man wieder direkt, was man da für Leute an der Leitung hat. Ja, aus diesem Grund, weil die Musik da auch so extrem laut war und das hier definitiv lizenzgeschützte Musik war, ähm, hört sich das auch so ein bisschen unter Wasser an. Äh, liegt einfach daran, weil man da mega viel rausfiltern musste, damit wir hier nicht nur Musik im Gespräch haben denn die Musik, die war nahezu schon lauter als der Mitarbeiter überhaupt selbst? Erst nach der Retusche konnte man den Mitarbeiter halbwegs verstehen. Dafür hört sich das Gespräch halt so ein bisschen an, als wäre es unter Wasser gewesen. Ja, bitte. Hallo. Ich spreche mit Herrn Salmonelle. Ja. Herr Salmonelle, hier ist Eliberto von Aufkapital Online Trading System. Wie ich sehe, heute haben Sie bei uns ein Handelskonto gemacht, deswegen rufe ich Sie ein. Ich war heute noch gar nicht am Computer. Vor drei Stunden haben Sie nee. heute bei uns ein Handelskonto gemacht. Nee, das stimmt nicht. Ich war heute noch gar nicht am Computer. Tja, und das hat dann schon wieder dazu gereicht, dass das Gespräch direkt beendet wird. Tja, nur gut, denn ich habe mich wirklich nicht zu diesem Zeitpunkt vor drei Stunden angemeldet und wenn ich sage, der PC war noch nicht an, dann war er tatsächlich auch noch nicht an. Das ist halt, wenn man die Daten irgendwo aufkauft und die dann, tja, als Datenpool eingefügt werden, dann wird wohl das Datum bzw. die Uhrzeit dran gestanden haben von dem Zeitpunkt, wo sie da die Daten ins System eingefüllt haben, eingetragen, implementiert, Na, ist auch egal. Aber das führt dann halt schon dazu, dass sie dann da nicht mehr weiter wissen. Könnte wohl an den fehlenden Deutschkenntnissen liegen, oder man weiß es nicht genau. Tja, aber die hat auf jeden Fall hier schon aufgegeben. Nur gut, da fallen dann hoffentlich nicht ganz so viele Menschen auf diesen Trick rein. Ja, guten Tag. Herr Kumpel, wenn ich kann ich nicht helfen. Können Sie mich hören? Jetzt höre ich was, ja. Ah, hallo, guten Tag Herr Das ist ein am Apparat mit dem Quantum AI System. Ich rufe Sie an, weil ich sehe, dass Sie haben für einige Zeit ein Konto bei uns registriert und Aha. an der Nutzung unseres System interessiert sind. Ja? Aha. Wie heißt denn das System? Quantum AI System. Sagt mir überhaupt nicht. Sie haben Ihre Daten auf unserer Webseite hinterlassen für ein paar Monate. Uh -huh. Nachdem Sie haben ein Video gesehen oder einen Artikel gelesen über Onlinehandel. Ja. Und warum melden Sie sich da erst jetzt? Uh, der Grund, warum ich jetzt drauf ist, weil wir haben eine Angebot über unsere Kunden, dass ich habe nicht gemacht, das System zu testen. Und außerdem im Moment gibt es gute Bedingungen auf dem Finanzmarkt, von denen wir profitieren können. Aha. Uh -huh. Um, Herr Kott, können Sie nur zu fragen, was war Ihre Erwartungen, wenn Sie haben die Konto eröffnet? Ich Sie möchten diese nur zu ausprobieren und etwas zusätzlich Gewinn zu verdienen. Eine zweite ständige Einkommensquelle machen. Was für eine Quelle? Okay. Was für eine Quelle? Oh. Ah, wie bitte? Was für eine Quelle? Was? Wie bitte? Was für eine Quelle? Okay, Herr Gott, warum haben Sie sich registriert? Was ist denn für eine Quelle? Warum haben Sie sich registriert? Was ist denn für eine Quelle? Okay, wir werden versuchen, noch einmal später anzurufen. Kein Problem. Schönen Tag. Oh, also, fehlt also, ich bin immer wieder beeindruckt, dass die wirklich überhaupt nichts beantworten können. Also das ist doch schon ein starkes Stück. Da rufen irgendwelche Leute höchstwahrscheinlich, also meistens ist es so, aus dem Ausland an, direkt hier nach Deutschland und sollen uns bescheißen. Um 250, 500 oder 1000 Euro wahlweise. Kann man sich ja sogar aussuchen, um wie viel man beschissen werden möchte. Und dann hat man da solche Leute dran sitzen, die die einfachsten Fragen nicht beantworten können. Ich meine, er kam ja jetzt hier mit der Quelle und hat damit angefangen mit dem Thema und ich wollte einfach nur nachfragen, was denn für eine Quelle? Tja. Aber wenn sie da schon keine Antwort dazu haben, obwohl sie das selber so beschrieben haben, dann weiß ich auch nicht mehr. Hm. Zumindest hat es dafür oder dazu geführt, dass er direkt wieder aufgelegt hat und nicht mehr weiter wusste. Kann man nur hoffen, dass das in den meisten Fällen auch wirklich so läuft, dass die wenigsten Leute da das Geld einzahlen? Das Problem ist, die Statistiken sagen leider was anderes. Denn sonst würde es ja die Anrufe nicht geben. Also die telefonieren ja nicht, weil sie nichts verdienen. Die wollen ja was verdienen und die verdienen eben leider auch was. Sonst würden sich solche Anrufe in dieser Masse ja gar nicht lohnen. Mit vor allem nicht mit so vielen Mitarbeitern da im Hintergrund und Partymusik. Muss ja alles irgendwie finanziert werden, der ganze Spaß. ja. Hallo? Ja. Guten Tag, spreche ich mit Sabuel Salmonella? Ja, da Annika Beck spricht am Apparat und ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Registration am Finanzmarkt. Es geht Annika um... Beck. Mhm. Bitte? Annika Beck. Ja. ja. Und was für eine Registration? Sie haben die Daten eingelegt. Es geht um Auto. Ich habe Daten eingelegt. Welche Daten haben Sie ja. angelegt? Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer. Okay. Und Wann heißt das mocht Bitte? Wann heißt das sie Das haben Sie am 4. gemacht. Am was? Am 4. War das die Zahl? 4. November haben Sie die Daten eingelegt. Darf ich Ihnen weiterhelfen oder haben Sie kein Interesse? Sagen Sie mir bitte direkt. Na, aber ich verstehe nicht, was Sie mit Anlecken meinen. Ich habe ja auch nicht angelegt. Schauen Sie bitte, dann wie habe ich Ihre Nummer bekommen? Wie meinen Sie? Samuel ist Ihre E-Mail-Adresse, korrekt? Ja, das ist meine E-Mail-Adresse. Wo haben Sie denn die her? Genau, und Samuel Salmonelle sind Sie auch und diese Handynummer gehört zu Ihnen, ja? Nein, ich habe gar kein Handy. Also diese Nummer gehört zu Ihnen, korrekt? Welche? Warum wir telefonieren? Ach so, ja, das ist meine, da habe ich sie hier dran. Okay. Und mit dem Online-Handeln haben sie nichts zu tun, korrekt? Mit was? Bitcoin. Nö, ich habe den Bitcoin. Okay. Alles klar, Herr Salmonelle, dann ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch, okay? Ja, den wünsche ich mir auch, du Betrüger. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, also ich frage mich wirklich. Aus welchem Grund da Leute ihr Geld einzahlen. Weil das Gestammel, was die sich da zusammenblubbern, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Nicht mal im entferntesten Sinne und nicht mal, wenn man da irgendwie versucht, was zu verstehen, was die da labern. Da kommt ja einfach nur Dünnpfiff durchs Telefon. Ich meine, viele ältere Menschen verstehen die ja vielleicht auch schlecht, wenn sie schon ein bisschen schwieriger hören. Und man nuschelt da so ins Telefon. Und da kann ich mir immer nur wirklich wünschen, dass da nicht so viele Leute ihr Geld einzahlen und in solche Firmen versinken. Oder versenken. Aber es ist doch einfach nur Wahnsinn. Dieses Gestammel und Geblubber führt dazu, dass sie da eine Menge Kohle mitmachen. Ich meine, wie gesagt, die müssen ja die ganzen Mitarbeiter, die man da auch teilweise im Hintergrund ja hört, irgendwie bezahlen. Die sitzen ja da nicht alle umsonst, denke ich mal. Ich meine, kann ja natürlich auch sein, dass sie da auf Provisionsbasis arbeiten, aber die Anrufe gibt es ja nun schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Mindestens schon seit über zehn. Und das äh, Geschäftsmodell läuft immer noch. Einfach nur tragisch. Schlechten Tag? Hallo, guten Tag, ich bin mich Herr Ertuger. Ja. Mein Name ist Paul. Wie geht heute Ihnen, Herr Ertuger. Verstehe die Frage nicht. Ich kenne sie nicht. Ich rufe die Adis vom vom SwissPro Firma. Ich bin ein Account Manager. Haben Sie gemacht eine Demo-Account bei unserer Plattform, das ist für Finanzmarkt? Haben Sie Erfahrung mit Finanzmarkt? Das ist ein Account Manager, nicht ein anderes Wort für Callcenter-Mitarbeiter? Bitte? Account Manager ist ein anderes Wort für Callcenter-Mitarbeiter. Soll sich damit nur moderner anhören. Herr Etruger, haben Sie gemacht eine Demo-Account, das ist für Finanzmarkt? Haben Sie Erfahrung mit Finanzmarkt? Mit was? Mit Finanzenmarkt. Finanzenmarkt? Was ist denn das? Ja, richtig. Stock, Shares, Commodities, Crypto. Nee, das ist ja der, der Finanzmarkt, aber nicht Finanzenmarkt. Ja, Finanzmarkt, Finanzmarkt, nee, richtig. Finanzmarkt, nicht Finanzenmarkt. Finanzmarkt, ja. Finanzmarkt. Nee, Markt. ja. Nee, Markt. Ja, Markt. Nee, nicht Markt, ja. Markt. Ja. Markt. Ja, auch diese, ja. Hm. Ja, haben Sie Erfahrung oder nein? Womit? Bitte? Danke. Sie bitte? Was? Danke? Herr Ettruger, ich bin dazu hilf dir mit Aktivisationen und deinem Account. Ihnen. Sie. Nicht dir. Dir. Nee. Warum Ihnen? Ihnen. Ihnen? Ja. ja. Herr Ettruger. Ich bin dazu, hilf dir mit Aktivisationen Ihnen mit deinem Account. Ihrem Account, nicht deinem Account. Ihren Account, ja, richtig. Mhm. <lacht> was machst du? Gib mir mal, mal wir machen das meine heißt deutsche nicht, was Besser, ja? Du. das, heißt, was machen Sie? Okay, Junge. Okay. Wollen Sie aktivisieren deinen ich Account? Mein oder? kein nee. Junge und nicht dein Account, sondern Ihrer Account. Okay, alles in Ordnung. Ja? Wollen Sie machen zum Aktivisieren? Also ich ja nicht, was sie von mir wollen. Ja, ja, es ist immer wieder interessant, mit welchem Gestammel die versuchen, uns über den Tisch zu ziehen. Das Schlimme ist, es scheint ja irgendwie zu funktionieren. Sonst würden ja da nicht so viele Leute anrufen und das immer wieder versuchen. Es ist einfach nur der absolute Hammer, dass das einfach so vor sich hinläuft. Tja, ich finde es echt erschütternd und traurig, dass es da Menschen gibt, die ihr Geld in sowas versenken. Tja. Und das Schlimme ist, dass gerade Leute, die vielleicht auch das Geld wirklich nötig haben, in sowas investieren. Ja, und dann ist es weg. Und dann haben sie noch weniger als vorher. Ja, das ist dann wohl das äh, Ende der ganzen Geschichte einfach nur sehr, sehr traurig und erschütternd, dass die da wirklich nicht mal irgendwelche Skrupel haben. Also ich, ich stelle mir, oder ich frage mich immer, wie kommt man auf die Idee, in so einem Callcenter arbeiten zu wollen? Mal davon abgesehen, dass diese Arbeit ja nun wirklich extrem stupide sein muss. Immer wieder den gleichen Text vorlesen und dann auch noch in einer Sprache diese selbst nicht mal so richtig verstehen. Wahnsinn. Bitte. Hallo. Hallo? Ja. Guten Tag, spreche ich spreche gerade mit der äh, Schildbrunner. Stigmund. Mit wem spreche ich denn? Wir sprechen mit der Million-Sumpfung, die Unternehmer 24.000 Marken. Also mhm. wir sind ein bisschen Unternehmer. Welches Suchung verfolgt alle die Leute, da sind schon aktiv, an die Online-Börse oder die Finanzmarkt. An unserem letzten Informationen, was wir erhalten haben, steht, dass sie haben schon auch Aktivitäten an der Online-Börse haben. Das sind Sie richtig, glaube ich, ja? Ich verstehe kein Wort von dem, was Sie da so von sich versuchen zu geben. Also wegen die Verbindung verstehen Sie mich nicht? Nee, wegen dem ganz schlechten Deutsch. Mhm, Sie sind der erste Kunde, dass Sie sagen bei mir, dass Sie so schlecht sprechen. Na, dann wird es ja mal Zeit, denke ich. Okay. Weil Sie eine hore sind, also das ist richtig, mhm. das verstehen Sie, glaube ich. Da sie auch Wichser auch. sind und äh, so weiter. Tschüss. Mhm. Ja nochmal, also das sind die Leute, die vom Finanzmarkt anrufen und euch irgendwelche Finanzprodukte von irgendeiner angeblichen Tradingbank verkaufen wollen. Und dann hat man genau diese, ja, netten Wortschbegriffe in der Leitung. Ich weiß mal auch nicht. Wie können die sich selbst für seriös halten? Ich meine, sein Deutsch war ja nun wirklich unterirdisch. Ja klar, wir haben hier noch schlimmere Leute am Telefon gehabt, die noch schlimmeres Deutsch sprechen. Aber es ist schon absolut Wahnsinn, was die denn da jedes Mal von sich geben. Ich meine, die bestätigen ja damit den Betrug. Das ist doch ein 1 Geständnis, dass man hier ganz klar weiß, mit was für Menschen man es da zu tun hat, wenn die so mit einem umgehen und genau so mit einem sprechen. Ich kann mir immer nicht vorstellen, dass die sich selbst da noch für ernst nehmen können. Und naja, die, wie gesagt, die halten sich selbst für seriös und sowas kommt dann dabei raus. Wenn man nicht bei dem so mitspielt, wie er sich das vorstellt. Wahrscheinlich war der schon wieder so überfordert mit den drei Worten, die ich da gesagt habe, dass er direkt ausfallen werden muss. Wie ein kleines, boggiges Kind. Tja. Hallo? Hm, was denn? Hallo. Ja, was denn? Wie ist Ihr Name? Sie rufen bei mir an, sagen Hallo und fragen nach Ja, Nein, weil, sie sieht, weil Sie eine Schlappe sind, weil Sie benutzen tausendmal Namen da. Mhm. Mit dem gleichen Telefonnummer, du Schlampe. Das ist ja interessant, was mit sie mit da Mit denken Sie, den. dass Sie reden, dass Sie können solche Sachen machen, du Schlampe. Mit einem Kriminellen rede ich gerade. Ich fick deine Mutter. Ja, das ist schön. aber schön, da musst du es aber erst Ja, Genau, da haben wir den netten Typen wohl nochmal an der Leitung gehabt, weil ich da wohl wieder aufgetaucht bin. Also nur mal so zum Verständnis, ich trage mich ja jetzt nun nicht unbedingt zwingend mit Absicht immer beim gleichen Callcenter ein. Tja, das liegt halt einfach daran, dass äh, die Datensätze äh, dadurch Zufall teilweise landen. Ja klar, manchmal rufe ich in solchen Callcentern oder trage mich mit, äh, mit meinen Daten immer wieder mit Absicht im gleichen Callcenter ein, aber in diesem Fall hier definitiv nicht. Äh, man muss also zum Verständnis, man geht auf so eine Werbeseite wie Höhle der Löwen oder Bitcoin-System macht deutsche Bürger reich und da tragt ihr dann eure Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname und das war es eigentlich schon ein. Und ja, dann melde ich mich danach nochmal bei einem anderen System an und danach nochmal bei einem anderen System, weil die Systeme ja auch oftmals nicht hintereinander weg äh, immer wieder eingetragen werden können. Und dann habe ich mich jetzt über verschiedene Werbungen registriert. Kann ja jetzt sein, dass ich mich dafür wirklich interessiert habe und äh, ja dadurch eben mich in verschiedenen Webseiten eingetragen habe. Und dann kann es halt eben auch sein, dass ich mehrmals bei der gleichen Firma rauskomme. Ja Und der nimmt das hier gleich zum Ansporn wieder äh, ja an, um denjenigen auf der anderen Seite direkt zu beleidigen. Hm. Dass da wieder irgendwas nicht mit seriösen Dingen zugeht, braucht man glaube ich nicht weiter erwähnen. Hallo. Ja. Guten Tag, jetzt Zauberfee. Das ist aus dem Apparat von dem Bitcoin-System. Ja, die Zauberfee. Hm? Ich rufe Sie an, weil ich sehe, dass Sie haben ein Konto bei uns registriert. Äh, äh, ja? äh, äh, was? Sie haben ein Investitionskonto bei uns registriert. Ich bin Ihr persönlicher Kontomanager, der dafür geständig ist, Ihnen mit dem Schritt für die Kontoaktivierung zu helfen. Aha. Was denn für Schritte? Was denn für Helfen? Was brauche ich denn da für Hilfe? Der Grund, warum ich, der, äh, der Grund, warum ich rufe, ist, weil im Moment gibt es gute Bedingungen auf dem Finanzmarkt, von denen wir profitieren können. Aha. Was kann man denn da profitieren? Ja, so äh, normalerweise finden unsere Kunden zwischen 2.000 und 3.000 Euro pro Monat. So, sie können diese als eine, als eine andere Einkommensquelle nutzen. Mhm. Können Sie zu fragen, äh, was ist, was waren Ihre Erwartungen, wenn Sie haben die Konto eröffnet? Und wann habe ich denn das Konto eröffnet? Kann mich gar nicht mehr daran erinnern. So jetzt aber äh, normalerweise, äh, der, wenn Sie haben die Konto eröffnet für zwei Monaten, das Mindestbetrag für die Kontoaktivierung war 300 Euro. Ich habe nicht hier ist... mhm. Ich habe äh, äh, gefragt, haben... wann habe ich denn die Anmeldung gemacht? Sie haben Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail und unsere Webseite eingeben und diese Konto anmelden? Was? Ich habe gefragt, ja, wann? Für zwei Tage. Sie haben diese in August nee, gemacht. Das ist falsch. Ja? Nee. Sie haben Ihren Namen, Name, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail und unsere Webseite eingeben diese Konto anmelden? Aber nicht vor zwei Tagen. Nein, nein, nicht. Ich habe. Ich mir Entschuldigung, nicht vor zwei Tagen, vor zwei Monaten. Sie haben diese in August Doch, gemacht. haben Sie gesagt vor zwei Tagen? Das war meine Fälle. Sie, äh, ja. Sie haben diese vor zwei Monaten gemacht. Aha. In August. In was? Sie haben in August. Was ist denn das? In August. Sie haben diese auf 29. August ihre Name, ihre Telefonnummer und ihre E-Mail und unsere Webseite eingeben. Nachdem Sie haben ein Video gesehen oder einen Artikel gelesen über Onlinehandeln. Aber ich sehe, dass Sie nicht gemacht, die Konto selbst zu aktivieren. Also Sie sprechen so schlechtes Deutsch, ich weiß überhaupt gar nicht, was Sie von okay. mir wollen. Okay, sprechen Sie Englisch? Nö. Wenig? Gar nicht. Okay, so jetzt aber, Sie haben eine Investitionskonto registriert. Mhm. In August. Beim UGA. August? Ach, ja. August? August, ja. Sie haben Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail und unsere Webseite eingeben, nachdem Sie haben ein Video gesehen oder einen Artikel gelesen über Onlinehandeln. Der Grund, warum ich jetzt rufe, ist, weil im Moment gibt es gute Bedingungen auf dem Finanzmarkt, von dem wir profitieren können. Was sind denn für gute Bedingungen? Und Tja, also nach den Bedingungen zu fragen, reicht dann hier wohl auch schon wieder aus, um das Gespräch komplett <lacht> zu crashen. Ich weiß man manchmal nicht. Hat er nicht eigentlich angerufen, um mich zu beraten? Ach ja, nee. Geht wohl nicht um die Beratung, sondern wie wohl immer um euer Geld und um nichts anderes. Ja. Hallo, schönen Tag. Ich spreche mit Gerold Steiner. Ja, es ist am Apparat. Sehr gerne, Herr Steiner, mein Name ist Anna Schulz. Ich bin die Finanzberaterin für die Finanzunternehmen. Und ich rufe Sie wegen Ihrer Bitcoin-Brieftasche an, in der sich ein bestimmter Geldbetrag befindet. Vielleicht hätten Eine ein Bitcoin-Brieftasche. Genau, es ist wahrscheinlich, dass Sie sich zuvor auf einer unserer Partnerplattformen für Kryptowährungen interessiert haben und Ihre Daten gespeichert wurden. Da wir eine Partnerschaft mit einem innovativen Robot-Trading-Plattform eingegangen sind, hat Ihr Konto an einem Testmodus teilgenommen. Der von Ihnen gehandelte Geldbetrag wurde Ihrem Handelskonto vom Robot-Trader gut geschrieben. Sie haben bei uns einen Guthaben erworben und falls Sie gerade Zeit hätten, das nimmt ungefähr 20 Minuten nicht weniger. Und wenn Sie gerade am PC sind, wir werden dann alles überprüfen, bestätigen, dass dieses Konto wirklich Ihnen gehört, mehr als drei Monate aktiv ist und danach könnten Sie für Sie eine Auszahlung tätigen, entweder auf Ihr Kryptokonto, das ist eine Sofortüberweisung, oder auf Ihr Bankkonto. Sind Aha. Sie gerade am PC, Herr Steiner? Nee. Wann darf ich dann wieder erreichen, damit Sie ein PC werden? Das nimmt, wie gesagt, nicht weniger als 20 Minuten. Ich werde Ihnen Ihre Bitcoin-Brieftasche zeigen. Alleine darf ich das nicht machen. Ja, ich werde Ihnen Links schicken. Sie werden dann, dann durch diesen Link ähm, Ihre Bitcoin-Brieftasche besuchen, dann selber die Währung wählen. Ja, in welchen Währung möchten Sie äh, den Betrag bekommen? Und danach können wir die Sachen erledigen. Wenn ja. es auf ein Konto, wie gesagt, das ist eine Sofortüberweisung. Äh, auf Bankkonto, das da bis zu 50 10 Minuten. Aha. Klappt denn der Betrug oft? Was meinen Sie damit? Nur den Quatsch, den Sie da erzählen, klappt das oft. Fallen da viele Leute drauf rein. Unsere Firma existiert schon mehr als 15 Jahre. Ist ja Quatsch. Ihr seid ja nur Betrüger. Wie Sie wollen. Möchten Sie denn den Guthaben auch Es gibt ja gar kein Guthaben, also von daher ist ja albern. »Tja, genau, hier an dieser Stelle gibt es keinen Guthaben und dementsprechend ist das Ganze auch albern. Nur, hier muss man sich wieder vorstellen, es gibt natürlich auch Leute, die da tatsächlich wirklich Geld eingezahlt haben.« und die werden natürlich mit Absicht auch extra wieder alte Datensätze genutzt haben, um ja einfach überall nochmal anzurufen. Also quasi ein Gebrauchtkauf von euren Daten. Denn da ist die Chance ja doch relativ hoch, dass man da schon mal Geld eingezahlt hat. Ja, und dann erzählt man euch da so einen Blödsinn. Ja, und der ein oder andere, der glaubt es vielleicht, dass man hier noch Geld liegen hat und dass man sich das jetzt auszahlen lassen kann. Das Schlimme dabei ist, hier will man nur nochmal ein neuer Portemonnaie Und naja, wenn es ganz blöd läuft, klaut man auch eure. Daten, weil oftmals geht es in solchen Gesprächen dann eher darum, dass man sich Anydesk, TeamViewer oder sowas ähnliches auf seinem Computer installieren soll, damit die dann eben da auch Zugriff auf eure privaten Daten haben. Da will man euch denn irgendwas erzählen von, man müsste euch ja legitimieren. Es ist aber auch nur wieder eine neue Masche, um da an eure Daten eben dran zu kommen. Tja und das Schlimme ist, hier fallen halt tatsächlich auch oftmals nochmal Leute drauf rein, denn sonst... Wie gesagt, würden ja solche Callcenter nicht immer wieder mit dieser Masche auch anrufen. Und diese Masche haben wir ja schon öfters mal auf dem Kanal auch gehabt. Dass die einfach versuchen, nochmal an euer Geld zu kommen, wenn es dann vielleicht schon mal geklappt hat. Das Lustige ist, die wissen ja nicht mal, ob es schon mal geklappt hat. Die tun einfach nur so, als hätte es schon mal geklappt und man hätte da angeblich schon mal Geld eingezahlt. Nur dass das hier bei uns nie der Fall gewesen ist. Ja, das scheinen die ja nicht zu wissen. Das zeigt auf jeden Fall schon mal, dass es nur Betrug sein kann. Denn woher kommt denn sonst angeblich das Geld auf meinem Namen, das ich angeblich habe? Ja, absoluter Bullshit. Ja. Hallo, Samuel. Ja. Ja. Also schon guten Morgen. Mein Name ist Matthias Zimmermann und ich bin eher persönlicher Account Manager heute. Matthias, was? Ja, Matthias. Und weiter? Uh, also, ich rufe Sie an, weil Sie auf unserer Training-Plattform registriert haben. Matthias' Nachname? Uh, Zimmermann. Zimmermann. Ja. Wie glauben, Sie heißen Zimmermann? Entschuldigung, was? Sie glauben, Sie heißen Zimmermann. Uh, uh, können Sie bitte nochmal es wiederholen? Na, Sie glauben, dass Sie Zimmermann heißen. In dem glauben, sind Sie ja. Uh, leider kann ich nicht... Ihnen verstehen. Ja, also ein Herzimmermann, der kein Deutsch kann. Ist ja praktisch. Ja. Ich habe fast ganzes Leben in Israel gelebt. Was? Wo Entschuldigung, was? abgefahrenen Namen her? Was bitte? Wo Sie Ihren abgefahrenen Namen her haben. Ich verstehe Sie nicht, Entschuldigung. Ja, Können Sie ja? bitte deutlicher sprechen? Ja, so, schon nicht so besonders mit der Intelligenz da vorhanden. Merke ich schon. Was bitte? Ja, ich sage, die Intelligenz ist ja nicht besonders vorhanden, merkt man ja. Nur bist du schon überfordert, oder was? Ja, also grundsätzlich kann es natürlich schon mal irgendwie sein, dass mal ein ausländischer äh, Bürger einen deutschen Namen hat, wenn er in Deutschland geboren ist und vielleicht direkt danach dann ins Ausland mit der Familie wieder zurück ist. Kann ja alles sein. Aber in der Masse, wie wir es hier auf dem Kanal erleben, also mal im Ernst. Also wie viel Zimmermänner und Bäcker und was weiß ich, wie wir hier alles schon gehört haben, ist einfach der absolute Kracher. Mit dieser Aussprache, mit dem Akzent, es ist einfach unglaubwürdig. Deutsche Vornamen, deutsche Nachnamen, also weiß ich nicht, wer sich das ausgedacht hat, das wirkt doch nicht seriös, das macht doch das Ganze erst recht auffällig, oder nicht? Das Schlimme ist, die zahlen da trotzdem ein. Ich meine, gut, oftmals hört man beim Namen vielleicht auch gar nicht so unbedingt hin. Das, so die ersten 20 Sekunden in einem Telefonat ist man ja erstmal überrumpelt und verarbeitet das alles gar nicht vielleicht so. Deswegen interessiert das ja auch gar keinen. Aber da, es ist tatsächlich auffällig, dass die alle Zimmermann und, und Bäcker und keine Ahnung, Braun heißen, aber dann eben einen komischen Akzent. Passt irgendwie alles nicht zusammen, oder? Ja. Hallo. Hallo, schönen guten Tag, Andreas Kott. Ja, Herr Kott. Grüß Gott, Andreas, das ist Valeria Mapparat und ich rufe Sie vom SwissPro. Ja, wenn ich ihn sehe. Bitte? Na, wenn ich Gott sehe, dann grüße ich den. Sie haben sich für den automatischen Handel mit dem Bitcoin registriert? Ja. Ich bin Kontomanager der Firma und ich werde Ihnen ein bisschen erklären, wie das System geht. Okay. Sie haben sich diese Registrierung vor einen Monat schon gemacht. Jetzt, wir haben äh, bei Ihrem Konto ein Angebot gesehen, das sie hat noch nicht aktiviert. Ja. Und der Mindestinvestitionbetrag ist nur 50 Euro. Mit 50 Euro, wo sind schon auf dem Konto? Sicher? Ja, sicher. Mhm. Mhm. Warum haben Sie bis jetzt dieses Konto nicht aktiviert? Was hat Ihnen nichts gefallen? Ja, war unseriös. Unseriös. Warum? Mhm. Was? Ja, hat was mir ist Mir ja, Hat alles gefehlt auf der Webseite, was da so hingehört. Ein Impressum war nicht da, keine Lizenz, nichts war da. Bei dem Seite in Swisspro? Ja, war nichts da, war alles irgendwie unseriös. Hm? Wir haben eine Lizenz. Sie weiß schon, dass der Bitcoin ist noch nicht lizenziert. Ach so, wo haben Sie die denn geklaut? Nochmal? Wo haben Sie die denn geklaut die Lizenz? Bei Obi oder? Warum machen Sie diese Registrierung dann, wenn Sie nicht interessiert sind? Na, ich wollte mal gucken und dann habe ich ja festgestellt, dass das Quatsch ist. sieht man ja okay. dann. Okay, mhm. ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, tschüss. Ja, den wünsche ich mir auch, Bibi. Aber da hat doch Ruby wirklich einen guten Ständer mitgebracht, ja? Ich habe mal den Schluss dringen lassen, war zwar jetzt privat, aber... <lacht> naja, so ist das halt, wenn man den ganzen Tag mit den Leuten hier an einer Leitung verbringt. Äh, ja, also zu der Geschichte mit der Anmeldung. Ich kann doch vorher gar nicht wissen, ob die Webseite seriös oder unseriös ist. Denn man meldet sich ja in aller Regel nicht auf der Webseite selbst an, sondern über Drittwebseiten, über irgendwelche Werbewebseiten. Eben Höhle der Löwen, Bitcoin-System, wir werden alle reich, bla bla bla. So, da trägt man seine Daten ein, Vorname, Nachname, vielleicht noch die Adresse, aber eher selten, Telefonnummer ist wichtiger, E-Mail-Adresse auch noch, wegen dem Login vom Profil. Ja und das war's. Dann drücke ich auf Speichern oder Senden oder wie auch immer und dann komme ich auf diese komische Seite. Vorher habe ich doch die Seite gar nicht gesehen. Und wenn ich da nichts mache, dann habe ich da nichts gemacht, weil die Webseite eben unseriös ist. Aber die hier tun jedes Mal so, als hätte ich die Webseite vorher gesehen. Aber da steht doch nicht vorher, dass sie eine Lizenz haben. Und hinterher ist dann da, also da hinterher gibt's keine Lizenz. Ich kriege vorher keine Informationen, außer dass ich reich werden kann mit irgendwelchen fadenscheinigen tollen Ideen, was die da haben. Einfach so aus dem Nichts wollen die mich reich machen. Ja, und äh, ich kann doch aber das nicht sehen, dass wenn ich mich da anmelde, äh, sehe ich doch deren Webseite gar nicht. Ich weiß doch gar nicht, wo ich rauskomme. Die tun jedes Mal so, ja, wieso haben sie sich denn bei uns angemeldet? Ja, ich weiß doch nicht, wenn vorher schon Bescheid. Man sieht's doch nicht. Man sieht doch eure Seite nicht vorher. Tja, und dann kommt ihr eben auf irgendwas Unseriöses hinterher raus. Ich meine, die Werbung an sich ist schon unseriös genug, dass man sich eigentlich nicht registrieren sollte. Aber ich verstehe mal deren Begründung nicht oder deren Frage, denn na ja, wieso haben sie sich denn da registriert? Ja, ich habe mich registriert, weil ich mal Interesse hatte zu gucken und dann stelle ich es halt eben erst später fest. Und die tun jedes Mal so, als müsste man alles vorher wissen. Interessant. Oh, oh, oh, oh, oh. Und das Schlimme ist, da fallen halt wirklich leider Leute drauf rein auf das Ganze. Von daher teilt die Videos gerne mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten, mit allen Menschen, die ihr so kennt. Arbeitskollegen haben wir noch nicht mit aufgezählt. Vielleicht fällt euch noch jemand ein, wo ihr es teilen möchtet. Denn umso mehr Menschen wir darüber aufklären, dass es sowas gibt, umso weniger Menschen werden auf sowas am Ende reinfallen. Es ist tatsächlich auch mal in meinem Umfeld passiert. Von einem Kumpel der Kumpel ist drauf reingefallen. Ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist für mich fragwürdig, aber die Leute zahlen halt wirklich einfach ihr Geld dort ein. Tja, denn wenn nach oder wenn die Chance nach schnellem Geld ja, wedelt, dann, tja, weiß ich nicht, da wird bei dem einen oder anderen der Mund wässrig. Ist leider so. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, falls ja. Abonnieren könnt ihr natürlich auch gerne noch den Kanal. Würde mich auf jeden Fall freuen. Umso mehr wir werden, umso besser. Umso mehr werden eben auch am Ende über dieses Thema aufgeklärt sein. Hoffe ich zumindest. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Ihr seht jetzt hier natürlich wieder eine Playlist mit jede Menge weiter Videos. Schaut auch da gerne mal vorbei. Vielen lieben Dank. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.